Heute haben wir äh, VIP da, Enrico, die volle Ratte ist nicht da. Wir testen heute mit dem Osterhasen zusammen, testen wir heute Hasenbräu Kellerbier. Und ich habe mich diesmal rasiert, ja? Genau, letztes Mal aber auch rasiert, der Ranzierhase. Ja. Aber wir sind ja hier nicht zum Schnacken, sondern zum Trinken. So, ich habe euch mal was mitgebracht. Der Osterhase hat keine Zeit. Na? Der muss er bestellen. So. Ähm, ach so, Achso, der Osterhase schreibt natürlich. Seins klar. Was machen wir denn heute? Heute machen wir erstmal. Testbier ...von hasenbräu.de oder so. Auf jeden Fall hier unter äh, dem Video verlinkt. Alle da. hat bestellt äh, bei. Ach nee, hat ja Hase bestellt. Bei mybier.de, ganz klar. Hier ist der, los. der Stift schreibt wohl nicht. Nee. mal, der Hase, hast du auch noch die Haare gefärbt oder halt? Hast du so dunkle Haare gehabt? Nein, ich hab. den ne, Rico erzählt. Ich habe eine Wette verloren. Ach so. Ja. Was du alle treibst, sag mal. Ich so schlafen oder? Nee. sehe schon. Ich sag vielleicht. Kellerbier war äh, bei uns war nicht, noch nie so äh, der Brenner. Datum ist übrigens Ostern. Das ist seine das Arbeitszeit. Auspacken oder wegpacken? Na? E ich erkenne den Hasen wieder, ähnlich äh, mit dem steifen Schwanz hier. Ähnlich wie ähm, das Bier, was wir da vorher getestet haben. Mhm. Das helle, helle Hase oder was? Jetzt ist es der graue Hase. Das ist, ähm, das ist der Originalhase. Genau dasselbe Symbol. Ja, ist schick. Es ist schick, also ich muss es ja wissen. Ja. ja, aber mehr als zwei Punkte, weil ich dafür jetzt nicht äh, vergeben ja, gut, da. Aber auch nur wenn ich auf die, auf die Form der Flasche auch stehe. Oder die sind gestaucht, finde ich gut. Ja, damit, damit bin ich okay. einverstanden. Ja. Ich mach schon Hase, ist ja gut. Das ist ja nett. Oh. Nicht das jetzt nicht mehr. Also. Hm. Trinkst du aus der Pulle oder? Wenn ich da mal nicht zufällig äh, an dem Grundstück vorbei hoppe. <lacht> Kannst du ruhig machen. Oder zufällig stolpern. Ich brauche ja? nicht. Ich bin ja reich hier durch den YouTube-Kanal. Achso. Ja. Mit unserer 1 Milliarde Abonnenten. Also abonnieren, Leute. Okay, Kalabrier okay. gieße ich mir nicht ganz so viel ein, glaube ich. So schlecht sieht es nicht aus. Bisschen sprudelt es auch. Schaum ist nicht so praller. Tja. Zwei oder drei. Äh, das wollen wir nicht so freundlich sein, zwei Punkte. Ja, damit gehe ich mit. Als nächstes Gaumen lieber oder das andere? <lacht> ich war ja nur durch hier durch den Zinken. Ja, dafür, da muss ich mal in diese Schnauben, Joa. Ohrenputzen, diese Schnauben. <lacht> das ist gerade, schön, sehr schön zügig war. Das ist das eine, ja. Naja, ich muss ja wieder los. Ich muss Eier verteilen. Mhm. Manche Leute haben ja Kinder. Oh. Das ist ja was ihr braucht. So, <lacht> Ist doch gut, Freundchen. Oh, ja. Also, also von mir hoch her finde ja. ich es ja. Nein, ich rieche es nicht, aber... <lacht> Echt ja? Tja, da hat der Hase wohl einen ganz anderen Geschmack hier. Vielleicht um ein falscher Hase. Also mir schmeckt es nicht. Sechs Punkte. Oh, das ist heftig. Ich sag ja, Kellerbier ist niemals. Tut mir leid. Tja. Mm. Ja, der Hase hat eine verstopfte Nase und deshalb <lacht> schmeckt er das nicht. Das ist ja unfassbar. Also, was sagst du? Sechs, so wie ich, ich bleib dabei. Ich würde nicht mehr geben, aber ich denke mal, das ist für dein Gebäude, also wirst du wohl sieben eben. Ja, ich bin ja handicapped, ich sag oh, sieben und dann. Das 390-Boot wird der aber hinhauen, war. Ja. Kommt ja aus Bayern. Also, also oder? Ich, Augsburg. Augsburgien. Popfen, Hefe, ah. erstmals Wasser, siehst siehste. Das war schon ah, mal lecker. Ja. Oh, ist der Uwe auch dabei? Ach. Was schön ist denn so? Deutsche Dreineitsgebot. Na ja, logisch. Uwe, na, wir gucken. Riechen kann ich gar nicht. Gucken, gucken und schmecken. Ist der Uwe da? Der Uwe ist nicht da. Hm. Ist der Uwe auch dabei? Übrigens, wir erwähnen mal den Uwe hier. Genau, unten wird es eklig. Haben wir geschenkt bekommen von, von der Antonia. Genau. Grüße gehen raus. Genau. Auch der Osterhase kommt zu dir, Antonia. Ja. <lacht> genau. Auch wenn es so weit nach oben ist. Ich habe trainiert, so hoch kann ich springen. Das schaffst du bis in den dritten Stock. Na, und noch höher. Manchmal komme ich sogar durch den Kamin. Nicht schlecht. Wie der Weihnachtsmann. Der hilft dir bestimmt die Zahnfee hoch. Echt. Der Weihnachtsmann. Ja. Der hat mir das letzte Mal gezeigt. Du, der Weihnachtsmann, der war bei uns, der hat richtig vom Leder gelassen. Der hat ja. gesagt, du bist eine follow Ey, Hund. das kann nicht sein. Da musst du dich nochmal aussprechen mit ihm. Gerade er? Ja, ja gerade dir fette Hund. Ja, ja. ja, ja. Du. du. Ich würde sagen, ihr sprecht euch da mal aus und dann, naja. Ja, ich glaube schon, das ja, nicht da nicht. Da haben wir mal was zu bereden. So, Uwe oder was? Ich würde sagen. Mal sehen, was der Nikolaus dazu sagt. Uwe ist Ja? ja? Nö. Oh, also, das gibt keine Eier, die sind ja. Wieso? Nee, also, das geht nicht. So, was haben wir denn? Hat der in der Osterhase? Habe ich denn hier richtig. Ja, ich habe hier richtig. Und da steht 15 von 30, 50 Prozent. Bronze. 15 Prozent ist bestanden, das war jetzt klar. Also Mittelklasse, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges. Nein, natürlich nicht. Das ist ja Osterbier. Genau das Osterhasenbier. Hasen-Osterbier. Genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften und für äh, Hasen mit Geschmack. Was ja, trinkt man als nächstes jetzt Osterhase? -Oster. Am besten eine Kombination aus beiden. Nein, natürlich nicht. Wir trinken das äh, Brauerei Eichhorn, wer kostet, der prostet. Na dann, Dann macht das mir Herzen Mit Karl, dem Eichhörnchen. Karl der Dicke? von Schnödchen? Karl der Kahle. Gut. <lacht> Karl der Kahle? Gut, also als nächstes gibt es ähm, Eichhorn, wenig österliche, wer kostet, der prostet. Genau, der Osterhase wünscht euch äh, einen, einen schönen Osterhasen und äh, genau. er kann natürlich nicht alles machen und wenn euch der Osterhase nicht gefallen hat, dann sagt mir Bescheid, ich suche mir die Nummer raus und dann kümmern sich der Osterhase drum. Dann kümmere ich mich drum. Das ist ganz klar. Also, ich kümmere mich drum. Seid euch gewiss, dass ich mich drum kümmere. Genau. Ob der Angestellter Nummer 1 oder 1344, das kriegt schon raus. Das ja? ist, ja ist nicht so wie bei Amazon, aber Tracking haben wir. Wir sehen uns nach Ostern ja. Abonnieren, kommentieren. Liken, teilen. Und rasieren halt, wa? Ja.